Leute, willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Heute schauen wir uns den second Trailer an von Pokémon Skylight und Violet bzw. Kamezin und Purpur. -Pur. Mit dabei ist Max. Und wenn ich schon den, das fand nicht mehr anschaue, dann sieht man einfach schon die 3D-Modelle. Und äh, lasst mich mal wissen, welchen Schalter ihr bisher am besten findet. Also ganz ehrlich. Oscar. Aber, äh, ja, Max findet den, äh, die Ente am besten. Ich fand am Anfang die Katze am besten, aber mittlerweile bin ich eher so Richtung. der. der. der das Krokodilchen. Ja, wir gucken uns das an. 3, 2, 1, let's go. Ich habe immer noch diese Tasse einfach aufgestellt, ob es halt nicht Einfach damit, damit alle angepasst sind. Das wär's. Oh, bitte nicht. Wir brauchen kein Freebo 2. Okay, also die Grafik ist gar nicht mal so schlecht, ja. Bei dem, das ist Ja, das ist halt so. Ui. Professor Sada und. Prof zwei Professoren. Turo und Sada. <lacht> Oh. oh mein Gott. Wie cute! Hey, die, die, die Grafik ist gut. Okay, ist die, die Grafik ist echt nice. Hä? Was bist du denn? Das ist das neue Pikachu! Feuer Pikachu! Oh mein Gott, Goruchu, Max! Imagine Oh mein Gott, das oh ist cute! Ey, wenn das Goruchu ist, ne? Pro, hey, die Grafik ja. ist echt geil! Für Pokémon-Standards! war Pikachu. Okay, die Characters oh sehen Gott. interessant aus. Oh mein Gott, die Characters können anders aussehen. Oh, hä, was bist du? Oh mein Gott, das sieht voll cute aus! Was bist du? Egal was es ist, es ist auf jeden Fall in meinem Team. Ja. Oh mein Gott. Ich habe jetzt keine Meinung mehr. Oh mein Gott, ich will das haben! Oh mein Gott. <lacht> Ein Schwein! Nee. Lechonk! Lechonk! <lacht> Geiler Name! Hä, hey, Junge, wie okay. die Kämpfe aussehen, das sieht richtig gut aus. Na, WB? B? Okay, der aus Stand 8. Ich dachte, okay. was es werden an Hey, was ist das denn? So ein kleiner Zwischenstand? Lol. Es das das gibt keine Center mehr, es ist so Zwischenstände oder Außerbund. Das sieht da aus. aus wie, ähm, Dings, wie eine Tankstelle. Hä? Jum. <lacht> Lol. Das ist ja richtig sick. Okay. Okay, man sieht ja das ist gut. Die Grafik sieht echt geil aus. Also, ich beschwere mich da nicht. Bei Legends kann man sich ruhig beschweren, aber bei dem Spiel ich da hab, nicht. Ich, ich die oh, geil, ich so schlecht. Und jetzt wird's ernst. Jetzt kommen die Legis. Pass auf, jetzt die Legis. Not actual game-loaded. Nee. Lass uns die Legis. Wie sehen die aus? Nee, oh, jetzt. Baby, ich bin hyped. Max, ich was glaubst das du, was ist du, was es wird? Hauptsache, nimm nicht zweimal das Hellpokémon. Das ist schon alles. Oh! Yo! Ja, ich. Yo! Ich, was, ich was, das ist oh, mein Gott, wie, oh mein Gott, Das sind Gott. Aliens! Das sind einfach Aliens! Hä? Wie, wie geil sieht das denn aus? Yo! Ich das sind doch keine Pokémon, Pokémon mehr! Das ist, das ist ganz anderes! Äh, ich, okay. nehme, ich nehme die Schlange! Ich nehm Violet! Ich nehme Violet! Okay. Ich nehme Violet. Okay. okay, okay. Yo! Weißt du warum Violet? Der hatte so diese Beats, so Retro-Augen, warte ich, ich spule mal kurz zurück. Okay, okay, okay, okay, okay. Guck, guck deine Augen! Der's Retro-Augen! Das ist sowas von meins. Aber ich nicht. muss dazu sagen, der Links sieht auch richtig, richtig sick aus. Also kann ich sehr darf gut ich verstehen, wenn man den anderen nimmt. Darf ich was sagen? Ich ja, finde beide ich. gleich gut. Ich finde beide tatsächlich gleich gut, aber ich bevorzuge der von Violet. Also wie einfach wie futuristisch das aussieht. Es sieht cool aus. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es wie bei Leaks sein wird, dass die Nachkampf und Dacher Elektro sein werden. Wird auch so sein. Drache Kampf und Drache Elektro passt sehr gut, also die Leaks waren ich viel. Ich bin froh, dass das Cover von Weil weil du nicht schütt ist. Warte, das Cover? Versucht, War das Cover? Also so Bücher. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich dann wir noch gesehen, wie es so im Cover aussieht. LOL! So. Okay, es sind doch Bücher. <lacht> das sieht aus wie so ein Buch einfach. Das sieht richtig sick aus, ohne Witz. Oh mein Gott, ich bin glücklich. Ich bin glücklich, ist ein Popo-Trailer, aber ich bin glücklich. Ja, zu früh. Ist einfach immer noch zu früh, wie ich finde. Es ist halt das Standarddatum. Hm. Mm. Okay. okay, das. Ist wahrscheinlich ein Teaser für noch ein anderes Pokémon, vielleicht so eine dritte von den von den beiden? Noch so ein drittes? Ja, Dazu werden die niemals so früh zeigen. Das haben die noch nie gemacht. Ja, wofür war das denn dann jetzt? Keine Ahnung. keine Ahnung, aber das war auf jeden Fall ein richtig geiler Trailer muss ich sagen, der hat mich jetzt wirklich gehypt auf das Spiel, also ich freue mich tatsächlich, ich, ich freue mich auf das Spiel, aus irgendeinem Grund. Vorher dachte ich mir, ja okay, ist interessant, aber es kommt zu früh, kein Bock auf das Spiel und jetzt? Kommt immer noch zu früh, ja, ich aber ich hab Bock. Ich will die neuen pokémon wo gezeigt wurden. Ja, lass uns nochmal ganz kurz die neuen Pokémon anschauen, ja. Guck dir das an, das Ding ist... Das ist so eine Elektrofeuermaus, ne? Und deshalb, das könnte eventuell, vielleicht, Mike, ist das eine Gefahrenentwicklung zu Goruchu. Was eigentlich Weiter. eine Weiterentwicklung zu Raichu sein sollte, aber Mike, egal, ja? Mich, mich witzig, wie es für mich aussieht, das Ding. Ja. Da diese Puppen Goldbeete, oder? Ja. Wie so, wie so ein Mann von dieser Beta sieht das aus? Maybe. Könnte sein. Als also, also, so ein. Aber schau mal, hier setzt eine Elektroattacke ein. Elektro Siehst du das? Die da, die äh, die Trainerin da, die hat bestimmt Roll 44 jetzt. Das Max, ist jetzt. Ja. das ist der Elektro-Tucker ein hier. Ich finde, das ist ein Elektro-Pokémon. Wie findest du das hier? Das ist mega cute. Ich kann da noch keine Meinung haben, mehr zu sein. Ey, was ist, wenn das, was ist, wenn das eine Regionalform von Myrapla ist? Oder von Knospi? Was wenn? Ich finde, das sieht den beiden sehr ähnlich. Das, du sagst. Vielleicht ist es aber komplett neues Pokémon. Kann auch sein. Kann nicht so nichts sagen. Aber obwohl die Pokémon, die neuen, die wir hier sehen, sehr cool aussehen, ist das nichts Originelles. Wir hatten schon mal eine Maus, eine F wir hatten schon mal eine Knospe, wir hatten auch schon mal ein schweinähnliches Pokémon. Aber trotzdem, das ist bisher das geilste Design. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht ins Team nehmen werde. Ist das trotzdem ein geiles Design, muss man sagen? Ja, das ist halt, das ist ein Eintrag, man. Ganz einfach, das ist ein -Eins Aber guck dir mal das Menü oh, okay. an, das sieht voll hässlich aus, oder? Bin das nur ich? Ganz ehrlich, ich mag es irgendwie. Soll ich sagen, warum? Ich finde das, das viel zu war. basic. Das ist immer Basic, das sieht etwas gut aus. Es ist jetzt nicht das Beste, aber es ist gut, finde ich. Okay. Das waren alle neuen Pokémon, die gezeigt wurden. Bis halt auch die Legis. Beide die Legis sind Legis. geil. Es ist einfach so. Ich finde beide Legis geil. So, das waren die Trailer, die neuen Trailer zu Pokémon. Kamezin, Purpur, Skylet, Violet, wie auch immer ihr es nennen wollt, welche Namen ihr besser findet. Uh, ich hoffe, euch hat es hat's gefallen. Ich würde gerne wissen, wie ihr den Trailer so fandet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Pokémon-Trailer wieder. Es kann sein, dass wir eventuell nächsten Monat bei der... E3, sage ich jetzt mal, noch einen, noch einen Gameplay-Trailer sehen werden oder so. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Ich noch was sagen. Ja. Das Ding sieht aus, als hätte er seinen Reifen verschluckt. Das hat sich einfach aus wie ein Reifen. <lacht> ja, eigentlich jetzt habe ich es kaputt gemacht. Wir beenden einfach das Ganze hier. <lacht>